zu, Season 4. Yeah. kam gerade raus vor ein paar Stunden. Weniger als ein paar Stunden. Und wir spielen das natürlich wieder mit. Mit sie. Es gibt hier neue anscheinend Herausforderungen. Wir müssen uns qualifizieren ein paar Mal. ah nee, mit einer Gruppe Runde 2. Ach, keine Ahnung. Wir werden schon sehen. Ähm, wir fangen an mit ähm, FG, also Fall Guy 4041. Und dann machen wir später die Truppschau mit ganz vielen Leuten. Yeah. Ich habe noch nichts angesehen. Ich kann kein, keine Level. Ich habe mir nur die ganzen Level-Up-Belohnungen und ähm, den Shop angeschaut. Mitzi kennt alles, Er kann uns ja. ein bisschen mehr Insider-Wissen verraten. Ich habe schon alle Leaks gesehen, ich kenne absolut alles. Habe auch schon alles auf äh, Twitter gesehen, was sie gepostet haben. Und ja, ich bin extrem gehypt. Ja, ich auch. <lacht> ich fühle mich viel back in Season 3. Das Problem war aber, Season 3 wurde schnell langweilig, weil ich so oft gespielt habe und dann gab es nichts mehr zu tun. So, aber ich glaube, Season 4 könnte das beheben. Wenn sie es beheben, dann wäre das super. Okay. Bei mir Miles, bei mir lädt's. ich habe ich habe Standbild. Ah jetzt, ähm. Wolkenrennen. Überwinde die futuristischen Hindernisse und rennst uns auch oh, Alter, sieht das cool aus. Alter, sieht das cool aus. Holy shit. Ich liebe diesen futuristischen Scheiß einfach. Ich ich, ich finde das so cool. Äh ich habe immer noch Standbild. Hast du auch Standbild? Äh ja, jetzt jetzt geht's. geht's, jetzt, geht's. Okay. jetzt geht's los. Lol. Das erinnert mich an Mario 3D World. Da gibt es ja auch manchmal in menschen wenn so Passagen, wo so schwebendes Wasser ist, einfach. Das ist kein Wasser. Nein? Sieht aus wie Wasser. Das, das ist so eine Anti-Gravity-Zone, da ist die Gravity so ganz leicht. Also da fliegst du richtig weit hoch. Noch niemand hat den Among Us-Skin, ne? Oh, mein Spiel oh. hängt. Okay, jetzt geht's. Alter, warum lag das Spiel so ein bisschen? Wahrscheinlich die Server überlastet. Wow! Wow! Nein! <lacht> Alter! Fuck. Das ist crazy. Okay, die sind überall. Saturen? Nein, ich falle da runter. Du also, bist runtergefallen? Andauernd, LOL! Ja. Ist aber so Waluigi-Flipper. <lacht> was musst du denn hier machen? Wow, ich bin abgeschossen Weiß. von Sternen. Hm. Hier sind immer Laser. wenn da jemand immer wenn da jemand drauf tritt, wird so ein äh, Stern abgeschossen. Alter, ist das cool! Oh. Nein! Okay, okay, aber ich verstehe es, ich verstehe es. Jaum, es wechselt immer. Genau, das, das sind wie dieser beep ja. aus Mario 3D World. Okay, das ist cool. Was ist hier? Okay, erinnert sich der. Okay, das ist wie Door Dash. Also nicht Door sondern Door Immer wenn man auf eine Tür. Immer wenn man auf einen Schalter trägt, eine andere Tür auf oder zu. Ja, da Ach kann Junge. man ja voll trollen. Hä, wo ist denn lang? Ach, hier runter! Oh, Leute, nochmal auf. Macht das auf! Und oh, die Musik! Da singt jemand! Ah, hier runter. Das da, da, da, da. ist. Hörst du es, da singt jemand. Ja, ich kenne den Soundtrack ja schon, der wurde ja geleakt. Es wird ja Gefühl, alles geleakt, hast du gesagt. Ja. Was hier kann man machen. sich jetzt entweder für die Flipper entscheiden oder rechts oder links. Ah, hoch. das ist wie in Season 3, ja, okay. Hey, die also Map aber geh mega lange, ne? Ich geh den langen Weg. Ey, das fühlt sich schon fast an wie so ein Story-Mode, ohne Witz. Weil das so lange ist, das Level. Boah, Junge, ich feiere das so hart einfach. Hab ich's geschafft? Ist hier das Ziel? Ja, da oben ist das Ziel. Ich warte auf dich, ich warte auf dich. Wir fast da. Wir haben beide noch unsere Lieblings-Skins drinne. Extra für den Hype. Je oh, wie Kuschelchill. Warte, warte, Warte, warte, warte, warte. Nein, nein, nein, nein. nein. Uwe. Damn! Uh -huh. <lacht> Der Ninja war nicht impressed. <lacht> Ey, ohne Witz, mein erster Eindruck, mega geil. Ein bisschen lang, gebe ich zu. Aber lang muss nicht unbedingt schlecht sein. Wegen bong, Jetzt sehen, ob wir hier schon was krasses sehen. Und das sah cool, das sah cool aus, das Bild. Rollweg? So geht's, lauf über die rotierenden Ringe, um die Ziellinie zu erreichen. Also es ist einfach äh, Rollfeld als der ganze Stage, von A bis als, B. Ja, Rollfeld als Rennen quasi einfach. Ja, okay, das ist cool. Also ich mag das, aber was, das Einzige, was ich hier nicht so mag, ist halt, dass es von der Ästhetik überhaupt nicht passt. Ja, das ist halt das Season 1 einfach. aber das, das wirkt so, als wäre das so ein Mid-Season-Update für Season 3 gewesen, aber da haben es dann doch gekatet für was anderes. Hm. Aber mich wundert dass es noch keine Sucht, die hier in der Among skin haben Weil die Among skin kriegt man ja. nämlich im Season Pass, wenn man ein bisschen spielt So, ich glaube die Hälfte durch hat, dann kriegt man den Und ich glaube das war dumm, oh, nein war's nicht Haha Das erinnert <lacht> mich aber ein bisschen an, ähm, Wippen Ein bisschen, oh. erinnert mich das schon an Wippen? Weiß nicht wieso Hi Same energy Wow, wow, wow, alter, alter, alter, wow, yes, yes, okay, hast du es gesehen? Guck mal, ja, guck mal hier ist wie Tic Tac Trauma, äh, in Mario Kart, <lacht> ja, ich weiß, mein, was ist meinst. okay, cool, Jetzt kannst das Torn, das Torn? okay, komm, das rein, <lacht> Wir sind einer der ersten gewesen, wow, ich hab, das, ich hab das im ersten Mal gespielt und hab's sofort instant verstanden. Schalterkreislauf, überwinde die Hindernisse und renne zwei Runden auf der Strecke. Guck mal, der sieht aus wie so ein Cyberpunk. <lacht> aus dem Jahre 4041. <lacht>. Cyber-Guy 4041. Ja, aber die DC-Skills gibt's es immer noch nicht. Ich hab extra mein ich... Geld. Medatonic, shut up and take my money. Ich will fucking aussehen wie Hatsune Ja, diese Vorschau ist voll so wie Mario Kart gerade. <lacht uniforms> Aber no joke! Leute, <lacht> das ist sogar Mario Kart! Das ja. geht einmal rum! Ja. Leute, man muss rum. Oh, <lacht> Ey, Witz, ich weiß gar nicht, wie lustig ich das finde, dass das einfach gerade Mario Kart ist. <lacht> Hä? Oh Leute, es bewegt sich. Oh ne, wir müssen schieben. Okay. Oder drüber rennen. Ich bin ganz weit vorne. Rannen. Ja, ich sehe. Du bist einer der Ersten. Alter, bin ich gut oder was? Fuck. Ich hab nichts gesagt. Fuck. Ja, ich bin stuck. Haha. Aua. -ha. Ja, wow. Joink. Okay, okay. Ich mache einen guten Job, glaube ich. Und dann kassiere ich auch noch. Ich stelle mich an. Ich bin Letzter! Okay, das könnte ein bisschen verwirrend sein. Ich war <lacht> Oh! Ach oh. oh man, das tut mir so leid für dich. Okay, bei der ersten Runde habe ich fast fertig. Ich okay, hab meine erste Runde fertig. Was? Okay, die sind so Magieschilder, die gehen dann immer weg. Okay. Es gibt mehr als zwei Soundtracks, mit sie. Wirklich? Ja, hörst du doch. Das ist der eine race Soundcheck, das ist der einzige, den es gibt. Ach so, Auf das Formel. war der von vorher. Von ja, ich mag den aber. Ah, Mike, ich glaube ich schaff's nicht, ich bin letzter. Echt jetzt? Ja, ich bin letzter. Weil ich am Anfang so lang stuck war. Oh, das tut mir so leid. Vor allem ich kenne die Map gar nicht und stell einfach besser ab als du, holy shit. Und ich dachte immer, ich wäre schlechter als du, weil du viel mehr gewinnst, viel öfter gewinnst als ich. Wow, oh, der erste hat es jetzt schon geschafft und ich bin noch bei diesen drehenden Plattformen. Ich hab's auch schon geschafft. Lass mich mal dazu gucken, wo bist du? Guck mal, ich bin erst hier. Oh. Ja, ich gut, bin letzter. Ähm, ich schaff's nicht mehr. Nee, das tut mir leid. Ich werde dich rächen! Basketfall. Erzielt Punkte, indem ihr Bälle in den gegnerischen Korb befördert. Aber es ist einfach nur. Dieses eine <lacht> Lucio-By-Map. Nur diesmal mit Regenbogen-Plattformen und. Wow, Ästhetik! Mike das ist Basketball, du musst die Bälle da in die Körbe reinwerfen. Ach, kann ich die grabben oder wie? Ja, ja, du musst die grabben ah. und dahintragen und dann reinwerfen. Yay, yeah, ich hab Basketball! Juhu! Juhu! Juhu! <lacht> juhu! Und jetzt? Jetzt äh, da reinwerfen. Äh, wie geht das? So. Ja. ja. Wow! Ich respawne, okay. Das ist cool, dass ich viel oh, das mit Gravitation Ballmer. arbeiten, das ist wie Mark hat 8. Äh, Mike, nicht in deinen eigenen Korb. Achso, ja, ich bin gelb. Stimmt. ja ich bin gerade in eine Richtung gespawnt, deshalb äh, ja. Aber ich habe gerade kein Eigentor gemacht, oder? Ich bin gerade nicht irgendwie blöd. nein What the fuck? Wie weit ist der geflogen? Hast du es gesehen? Ja. den <lacht> goldenen. Gold, ich will den goldenen. Wir verlieren, Alter. Nein. Halt doch die Schnauze, Mann. Nein, nein, wir verlieren nicht. Nee, wir verlieren nicht. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein. Hey. Ja, ja, ja, ist ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, gib, gib, gib, ja, gib, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ach so, der aus dem Trailer! Ey, ich meine natürlich ich, ne? Ja, klar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh oh. Oh, sehr knappes Spiel. Oh, das ist spannend jetzt. Oh du Pisser, du Pisser! Das macht der extra, das macht der. Oh, ihr seid so schlösch. Ja, wir haben. Oh. Ja wir haben verloren. Oh, oh, oh. Oh. What the fuck? Wo ist der denn hin? <lacht> <lacht> kommen alle? Die fliegen alle hin und her durch die ganze Gegend. Ja, als ob wir das noch schaffen. Er hat Eigentor gemacht! <lacht> <lacht> ja, wir schaffen es nicht. Na, ja, schade. Okay, Aber wir haben zumindest mehr als die Hälfte der Maps gesehen und da du ja auch gestorben bist, wäre ja sowieso besser, wenn du mitspielst. Ja. So, was glaubst du, wie viele, ähm... ups mache ich? Ich sag auch drei. Okay, ich habe sechs, äh, Kronensplitter bekommen. Wegen, äh, wegen einer Mission. Keine Ahnung. Okay. eins Pelziges Alien. Sich mal an, warum nicht? Eine Krone? Äh, ein Verbindungskostüm. Äh, Muster mal nicht. Pelziges Alien Unterteil. Und das war's. Ja, aber dann bist du ein Level weiter als ich. Hä, hab ich gerade eine Krone? Achso, ich, stimmt, ich hab hier eine Krone bekommen. Stimmt, ich bin dumm. Warum heißt das Wolkenrennen? Ich sehe aus dem Hintergrund gar keine Wolken, auf die ich laufen kann. Hm. Auf Englisch heißt es Skyscraper Stumble oder so. Ah. Guck mal im Hintergrund. Hast ja. du das gesehen, diese Statue mit diesem Laser? Was? Was für eine Statue? Rechts, wenn du jetzt nach rechts guckst. Siehst du die Statue da rechts mit dem Laser? Äh, ich glaube, ich bin blind. Ja. Alter, also, pusht mich nicht zu die edge. Was soll denn das? Ich wusste nicht, dass du das bist. <lacht> das tut mir leid, da fahr' ich extra. Ja, sorry. ja. Nein. Okay, auf den anderen Flipper gekommen. Nein. Ey, der Pisser hat mich weggeschubst. Wow. Machst du, dieses Mal die machst du dieses Mal die Flipper? Ja, aber die Pisser schubst mich die ganze Zeit weg, die anderen. Ich wieder den langen Weg. Nein! Ach man! Die Flipper funktionieren nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Diese hat so eine Stimme, ne? Ja. Heißt das, sie ist der einzige Vollgeil mit einer eigenen Stimme? alle machen ja... Und sie macht... Ja. Sie muss ja irgendwie special sein. Ne, die Flipper... Ich probier sie gerade mal, aber... Oh, na, ja, lol, ich hab sie, ich hab sie! Lol, ich hab die Klipper geschafft, ich bin erster, kommt. nein, nein, nein! Er wollte nicht aufstehen, ich bin erster gewesen. Nicht nur das, es ist allgemein. Oh, guck mal, erste Reihe. Lol. Bei mir, wie viel? Bei mir sind vier Raketen hintereinander. Hinter bei mir, mir. war gerade die drei stuck an meinem Kopf. Energiekontrolle, okay. holt euch mit äh, Taste, Batterien und färbt Felder, das Team mit den meisten gefärbten Feldern. Oh, okay, Splatoon Ja, das ist Splatoon das Ist einfach Paint, ist es äh, Paintgun oder ist das eher Splatoon? Also muss ich ähm. über die Felder rennen, also wie so ein Roller? Ja, du oder musst drüber laufen, ah, okay. Roller das Roller Spindel Muss ist so ein Ding Roller, nehmen, halt? so ein Ding nehmen und dann färbt das ein, alles gut, Lass mich doch in Roller. Ruhe, Alter, lass mich, das ist meiner jetzt Dieser scheiß Sharkboard ist gegen mich in so einem Team der verfolgt mich. Lass mich in Ruhe, Alter. Ohne Witz. Oh, ich kann die Gegner schon färben. Yeah. Na ja klar. Splatoon halt. Ja, ja. Alles ich dachte, da sterbe ich vielleicht, wenn ich da drauf lande. Also respawnen, meine ich. Boah, wow, hier liegt einfach so ein Ding rum. Ey, du Pisser. Der knallt mich einfach. So. Nein, der färbt alles um. Darf er nicht. Ich laufe ihm hinterher. Junge, der, der, der Magman. Wir gewinnen. Guck mal, wir oben. Wir gewinnen das sowas von. Okay, ich liebe dieses Minigame, das ist ein gutes Minigame, Team-Minigame. Ich finde, das, das baut richtig gut auf, ähm, ja, auf, ähm, gute Teammates auf. Aber Mike, die holen auf. Du bist du bist lass mich drüber. Nein, die holen nicht auf. Der scheiß Magman! Das akzeptiere ich nicht. Mützi, wie wollen die jetzt noch schaffen? Guck mal. Der mir bemerkt das gar nicht. ich Mach alles weg, was er gerade hinbaut. Er bemerkt es nicht. Ich renn ihm Mitte her. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, die Oma. Gib weg, gib weg, weg. Die scheiß Oma. Okay, das ist unser Team. Okay, wir haben gewonnen. Yes. Sehr gut. Okay, das ist eins der besseren Minigames. Hundertprozentig. Wenn nicht sogar das beste team Minigame VIP-Kanonade. VIP Ka -Kanonade. Lass dich nicht in den Schleim schleudern und. Oh. Oh, lol, das ist wie Mario Party! Ja. <lacht> das ist einfach Mario Party. Jetzt müssen wir die Mario Party-Musik einblenden. Weil es kommt wahrscheinlich sowieso die gleiche, oder? dieser. Diese ja. ja, dann blend einfach die gleiche Musik ein. Oh, da kommen Sterne. Oh, fuck, Black. Da lol, das ist Controller. Lol, <lacht> ein Magnet oder so. Okay, aber, aber, aber. Okay, das ist schwer. Oh, die Kontrolle sehen so cool aus. Nein! Alter, alter, alter, oh. alter. Was war's oh. Nein, für Was? Vier Leute nur! Hä? <lacht> warum haben wir es dann überhaupt gespielt? Vier Leute ist nichts. Ich wusste, dass er gewinnt. Das war nämlich der, der oben noch so eine komplette, komplett unberührte Ebene für sich allein hatte. Jetzt erklären mir mal. Warum kann man mittlerweile in der Runde drin rausliefen, obwohl die noch nicht mal angefangen hat? Aber das kann man immer noch nicht skippen. Wollen die mich komplett verarschen? <lacht> Stimmt, das ist so ein Bullshit. Es kotzt mich so hart an. Oh mein Gott, du bist gestorben. Lebst du jetzt nicht mehr. Ja, deshalb bin ich jetzt. Hä? Okay. Hä? Leute, ich und werde zurückgekickt. Wie unfair ist das denn? Oh mein Gott, Mike. Warum heißt das Spiel bei mir Schlitzkreislauf? <lacht> <lacht> Hä, bei mir heißt es, heißt es Folterkreislauf. TF. Oh, ja, Warum fuck? ist... Das... Ist das da etwa hyperrealistisches Blut? Jetzt wird ja auch der ganze Bildschirm rot! Ja! Hä, was ist das? LOL! Siehst du auch die Heulbojen? Ist das da hinten auf dem Gebäude? Siehst du da Sonic? Ich sehe das Slenderman! Oh mein Gott! Was macht der denn hier? Haben die Collar? Was? Fühlt's lustig, wir alle schon irgendwelche besonderen skin den neuen haben. Ich bin auch gerade egal Kann ich Ganz Oh, hier ist ein Weihnachtsmann. Okay, dann war mal weil das war passt so gar nicht einfach. Hä, hey, wieso? Woher willst du wissen, dass da jetzt nicht gerade Weihnachten ist? Hä? <lacht> hey, ich kann das nicht unterscheiden. Ich finde, man sollte einbauen, dass man äh, irgendwie so einen Effekt sehen kann in seinem Charakter. Dass er irgendwie so Pfeile nach oben gehen oder Pfeile nach unten gehen, ob du jetzt Gravitation hast oder nicht. Äh, das sieht man. nee ich erkenne das nie. Also du kannst ja auch merken, äh, schwere Gravitation, also dass du schneller runterfällst, ist pink. Und das andere, dass du leichter nach oben fliegst, ist, ähm, blau. Luca, ich habe zwei Mach Nachrichten, Schaller. ich beantworte, ich krieg drei ne weitere Nachrichten. Oh, Mike! Oh, Hoverboard um ins Ziel zu kommen, fallen nicht vom Hoverboard und überleben bis zum Schluss. Okay, nicht drücken, nicht drücken. Wir müssen das jetzt spielen. Mike, und ganz wichtig. Ganz wichtig? Du darfst wirklich nicht runterfallen, wenn du einmal runterfällst, bist du weg. Also Schleim, da Schleim. Da. Ja, das ist Schleim. Okay. Deshalb musst du ganz genau aufpassen, was du machst. LOL! Guck, wie das aussieht. <lacht> Und... Mike, du darfst auch nicht zu langsam sein, weil da bei der Plattform-Section das Hoverboard fliegt weiter. Bedeutet, es kann sich auch im Stich lassen. Also man muss auf, der Hover, auf dem Hoverboard die ganze Zeit bleiben? Ja, außer da, wo du halt absteigen musst, musst du halt trotzdem schnell sein, damit es dir nicht wegfährt. Das erinnert mich voll an Mario 60 bei äh, Bowser's Lava Welt, wo man auf so eine, so eine Plattform so übergehen muss. Aber es gibt noch andere level sich, die auch so sind. Aua, aua, aua, oh mein alter, Gott, oh mein alter. Gott, alter! aber oh, aber oh, oh, ich schaff's nicht mehr. Scheiße. Lass mich durch. Nein! Hä? Ich bin durchgeglitscht. Okay. Ist, ist, mir, ist mir recht. Okay, wie groß ist das Hoverboard? Okay, das ist das ist voll fair, das Hoverboard in der Das ist voll fair. Oh scheiße, ich muss rechts achten. Hier wird man beschossen. Ja, ja, ich seh's. Oh die Steine, Sterne. Die Sterne sind am gefährlichsten, oder? Aber oh, wir müssen abspringen! Genau, hier musst du jetzt abspringen. Okay, ich hab's und geschafft. schnell sein. Du musst schnell sein, weil sonst lässt sich das nicht. Ich bin so, tot Ich bin durch die Dinger durchgefallen. Durch diese, ähm, Waluigi-Dinger bin ich durchgefallen. Alter. Oh, Junge, das ist so schwer. Waluigi-Dinger vor allem. Für die, durch diese, äh, Flipper-Dinger bin ich durchgefallen einfach. Ohne Witz. Da darfst du nicht drüber springen. Ich würde dir empfehlen, wirklich durch die Mitte zu gehen. Ja, das hast du mir nicht gesagt. Alter, Alter, Alter, Alter, nein. Oh. Alter, wie knapp. Das möchte ich gerne nochmal spielen. Damit ich es auch verstehe. Die Map ist auch sehr schwer. Oh, muss man guck dir diese Raumschiff-Vorgeist an mit ihrem Controller. Der ist kein Scheiß. Von hier am Ende ist nochmal so eine risky situation. Hier musst du dich darüber schießen lassen ins Ziel. Als ob. Das ist das ist scheiße. Aber es ist nicht schwer. Einfach hier so in der Mitte stehen, dann schaffst du es. Nee, glaub mir, da werde ich öfter sterben, als man sollte. Oh, oh, Alter. <lacht> <lacht> Ah, ja, die Dinger sind extrem stark, da passiert eigentlich nichts. Goodbye, Cromart, goodbye! Ah. <lacht> oh mein Gott, Mitzi, <lacht> du bist einfach, du bist einfach die High-VTuberin. <lacht> oh mein Gott, Leute, bitte spendet mir Geld! Ich hab nur gewonnen durch eure Spenden, das ist der eh... Hey, ich hab immer eine hohe Stimme und schreie immer um, damit ihr alle Geld gebt Hallo, ach, diese... Ma Leute, sind Viertelspinner spinner und... LOL! <lacht> Das ah, ist, ist bin Spinner unten! Er wird ein Bildschirtspinner! Das will ich aber gleich sehen, das, das zeigst du mir gleich. So... Also, die sind doch mal Labyrinth! Junge die, Junge, die laufen im Kreis! <lacht> Guck dir deren Skins an! Okay, der eine da hat einen ähm, Amazon Prime-Scan. Junge, was geht da Was hast du? <lacht> nein, ja, nicht da Nein, nein, nein, du bist da! <lacht> Krass abgehakt sich die Gegner in weiter Entfernung bewegen. Guck mal da nach hinten. Die abgehakt die sich bewegen. <lacht> Voll am Lägen. da habe ich so gemerkt, hm, warte mal. Hm, Moment mal. Pinkebinkes, pinkelping, ping, ping, ping. ping, ping, ping, ping. <lacht> <lacht> mm, mm, mm. I'm demoting you to being monkey third class. Now go and Mop up the come. Fall nicht in den so Schleim. Oh, danke, Spiel. Ich dachte ich hätte jetzt. Was? Ich dachte, ich soll da jetzt reinspringen und gewinne ich. Das ist so das komplette Gegenteil von perfektes Paar. Ja, wow, jetzt hängt das da fest. <lacht> <Hast du's> gesagt? <gesehen? lacht> ja. Hä? Wieso komme ich da nicht rüber? <lacht> <lacht> Junge, die hat bescheuert oder so. Da ist direkt der. Nein, oh, ich glaube nicht den. Na <lacht> schön, dass der Schneemann es wenigstens. Du musst noch rüber, gehabt, du war. musst da rüber! Na Nein, du musst da. Ja, okay, er hat's. Er hat's mit sie. Er hat rausgefunden. Oh, hier ist ein. Oh mein Gott, hier ist ein Among Us. Oh mein Gott, hier ist ein Among Us. <lacht> da heißt es eigentlich yeah. so. Hallo, ich bin ja, der ich, Among Us ich, Ja, ich wusste, ich wusste ja nicht, ob er Sass ist oder nicht. Sass ist Among Us. Sass so, so. ist Among Us. Sass ist you Among know. Us. You know what his, his name was? Giga. Giga the Trip. Ja, the Trip. <lacht>